Das Opfer der Witwe – eine Geschichte aus dem Leben Jesu Einmal war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es gab dort eine Spendenkasse, in die die Besucher des Tempels Geld geben konnten. Jesus beobachtete einige Zeit, wie Menschen dort Geld hineinwarfen. Nach einer Weile kam eine verwitwete Frau an und warf eine kleine Kupfermünze in die Kasse. Jesus beobachtete das und sagte zu seinen Jüngern, »Schaut euch die Witwe dort an. Ihr wisst, wie arm Witwen sind. Diese Frau hat heute mehr gegeben als alle anderen vor ihr. Die anderen haben nur einen Teil ihres Geldes gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie hatte.«